Gott ist Liebe und wenn du Gott und seinen Sohn Jesus hast, dann hast du auch die Liebe. Mir hat Gott seine Liebe in mein Herz ausgeschüttet, als ich ihn in mein Leben eingeladen habe. Du kannst auch seine Liebe haben, wenn du zu ihm kommst. Er will dich nicht ablehnen, egal was du getan hast. Wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden.